<lacht> ja. Was hast du denn bestellt und was is ist das? Ja, bestellt habe ich es auf Amazon. Wenn ihr es nicht sehen könnt, zu-Streaming. Ah. Da ist so ein kleiner Wolf. So ein roter, der heult schon. Ja. Alles natürlich nicht. Ich das schon oder bist du das? Nee, das ist der Fisch auf jeden Fall. Ja, hier bist du, glaube ich. wir mir das heute essen? Wir können doch einen anderen Tag essen. Nee, jetzt ist es zu spät. Das ist, ja, das ist ja fast der letzte Tag, wo man es schon machen kann. Oh, Das ist ja wirklich. vom Macht. Ey, so, ein bisschen so blöd? Boah. <lacht> das ist schon gut, Alter. Ehrlich ist jetzt alle oh, auf, die nee. rum, äh, auf die Tischdecke aufgekommen. Uff. Alter, wie riecht denn das, Alter? Das ist als wenn ich... Boah. Oh, nee. Das ist wie im arabischen Klo, Alter. Du bist der tausendste... Der da... Alter. Das, ist so, das ist ja richtig abartig, oder? Wie ja, das da rausgespritzt ist, glaube <lacht> ja, ich. Würde... Das riecht wie Klo, Alter. Das riecht wirklich wie Klo. Oh, oh. Hm. Das riecht wie Gülle, oder? Wie Gülle. Das will auch keiner essen, Alter. Das ist... Boah. <lacht> <lacht> oh. das, das riecht wirklich wie, wie richtig so... Ihr kennt kenn diese, kenn diesen hoch wirklich nur vom Klo. Oh, nee, das ist schlimmer. Oh, Gott. Oh. <lacht> Nee. Willst du denn jetzt hin? Ja, warte kurz. Und ich bleib hier sitzen oder? Oh, Ich ist irgendwie... Oh, Alter, das ist richtig abartig. Ach, wo willst du denn damit eigentlich hin, wenn wir fertig sind? Oh, weg. Irgendwo, <lacht> irgendwo hin, <lacht> wo das Zeug keiner mehr finden. Das nehmen doch noch nicht mal die Waschbären, Alter. Das ist doch... I ist das abartig, Alter. Das stinkt. Oh Gott. Alter. Das geht ja nicht. Das ist so abartig. Was habt ihr da mal hier so? Ich weiß wirklich nicht, wo ich damit hin soll. Das gehört verboten so weit. Denken mal, vorher ihr Gedanken gemacht. das war hier bei Rico sind oh. und nicht bei mir. Was ja, ist oh. denn jetzt für ein Fisch? Ist das Hering? Das ist tot. Toter Fisch. Toter als tot. Boah. Also, was ist das? Irgendein Helium oder sowas? Ich wüsste das nicht. Boah ey! Oh. Ja, oh. Ich guck dir doch mal an. Nein. Mit Gräten, Alter. Das ist ja komplette Fisch oder was? Lustige ja. Einige Weile nicht. Ich dachte eigentlich, dass das hier irgendwie so ein bisschen anders ist. Vielleicht ist es ja auch einfach nur schlecht. Oh, ey. <lacht> Alter, wenn das hier so rüberkommt, ist das brutal, Alter. Oh, kann nicht, ey. Alter, Das ist schlimmer wie Gülle. Das ist echt schlimmer wie Gülle. Oh, das <lacht> die Scheiße jetzt mit den Klammern. Oh, nee, Alter. Hau ab, ey. Ey, kann echt nicht ey. Aber jetzt ist doch mal was davon. Äh? Alter, ey. Mehr irgendein Druck, ey. Aber schneidet doch ja, mal ein kind Ja, ein ja. Hast du kein Messer dabei? Wenn ich kein ein Messer dann den wir wieder wegschmeißen. Ja. Und du verpissst dich jetzt schön, was Hast mir jetzt mal den dem Dreck. Messer. Ich versuche die ganze Zeit ganz flach zu atmen. Aber wenn du dann mal so richtig tief einatmest, ist es richtig übel. Das ist wie Körperverletzung, ist das, Alter. Ey, das geht überhaupt nicht. Das kann ja keine Delikatasse sein. es einfach nicht, geht, weil da einfach nur stinkt die Scheiße. Ey. Ich, ey, ey, das kann noch nicht, das kann doch nicht, das kann nicht gut sein. Ich kann, das, ey. Alter, ey. Guck mal, da sind doch noch die Greten. Das kann doch nicht gut sein. Das sind das. Boah, das ist so ekelhaft. Alter, ey. Ich esse doch nicht irgendwas, wo Greten dran sind. Ich will die aber auch nicht abmachen, weil ich bin bestimmt ganz weich. Da muss ich, <lacht> das muss ich nicht anfassen, Alter. Ich will nicht auf meine Haut haben. <lacht> ey. Never ever, ey. Ich glaube, wenn du das hier immer irgendwo wegschmeißt, dann kommt kein Tier mehr, Alter. Hast du Ruhe. Alter, das die, die auch nicht. Guck Alter, das stimmt wie Scheiß hochziehen, Alter. Boah. Warum stellst du denn so Als irgendwo? wenn Jan Skandinavien da gekackt hat, Alter, was für ein Scheiß. <lacht> <lacht> mm. Oh! Mmh. <lacht> <Boah>. <lacht> Mundkuhl, <Junge>. <lacht> <lacht> oh. Oh. oh, kriegst du nie wieder raus. <lacht> das ist jetzt ein Teil von dir. Oh! <lacht> oh! Oh! Oh! Boah! Oh! <lacht> nee. Oh! ich und Kaffee und... Oh! ey. Boah, Kannst du das jetzt wieder wegmachen? Boah! Alter! Oh! Oh ne! Ich trau mir auch nicht mal das anzufassen, ey! Mach das endlich mal weg, die Scheiße! Alter! Oh, ist das abartig. Ey, nie wieder! Oh! Das ist ein Ekel auf der Menge! Hier, Alter! Trinkt überall noch. Ja, überall noch. Ja. Das sind brauchen wir. Das reicht nicht. Das ist demnächst.